Sie haben geläutet. <lacht> Sag mal, worüber wollen wir die Woche reden? Ich weiß nicht, hast du Ibis geguckt? Ja. Hast du Bachelor geguckt? Ja, hast du Super Bowl geguckt? <lacht> oh ja. Von den Spice Girls gehört? Ja. Ey, Krass, Mann. dann lass uns anfangen. Lass mal reden, ja. Oh, was für eine langweilige Woche. Da ist nichts Großartiges passiert, sodass wir kein großes Thema heute haben. Deswegen fangen wir direkt an mit AWL www.UWWU.MSW. Dann sag doch mal, wo du anfangen willst. Mir ist egal, kannst du aussuchen, ich sehe alles scheiße. Ist alles scheiße? Alles scheiße. Nein, nein, nein, nein, nein. die Woche war nicht alles scheiße, denn doch. das war Dschungelfinale. Das ist scheiße. Und wer hat gewonnen? Wer hat das Dschungelfinale gewonnen? Die, die Schwester, Schwester von, von Daniela, Katzenberger. Daniela Katzenberger. Gratulation an dieser Stelle, wa? Ja. Hat es verdient? Nein. Nein? Findest du? Nein, nee. das, war, das, war so ein, das war so ein Ding von Anfang an halt, oh, hm, keiner nimmt mich ja, ernst, ja. keiner kennt meinen Namen, ich bin hm. nur die Schwester von der Daniela Katzenberger. Ist dann Und aber am Ende dann doch... Die Phoenix aus der Asche zur Schwester von Daniela Katzenberger, Katzenberger geworden. geworden ja. Was sagt Daniela Katzenberger eigentlich dazu? Ich weiß nicht. Weiß sie überhaupt, dass sie eine Schwester hat? Hat ja nicht mal den gleichen Namen, ne? Nee. Daniela Katzenberger Schwesterhausen oder keine Ahnung. Nein, aber ist krass, die haben ähnliche Namen, ne? Daniela nee. Katzenberger und Daniela Katzenbergers Schwester. Ist schon es sehr ist, ähnlich. Ist schon krass, aber ja. die Eltern sind ja halt überhaupt nicht äh, <lacht> nee. innovativ, ja? Nee. Mal einen anderen Namen überlegen. Findest du eigentlich, die Katzenbergers erinnern dich an die deutschen Kardashians, sodass die Mutter so ein bisschen die Kardashian-Supermama ist und jetzt ihre ganzen Kinder so in die Medien reindrückt? Aggressiv? Oder würdest du das gar nicht unterstellen? Nee, würde ich nicht unterstellen. Nee. Fehlt noch ein Sextape? Oh. Da ist ja Kim mit bekannt geworden. Oh ja, hast du es gesehen? fünf Minuten, dann war ich fertig. Sehr schön, sehr schön. Eine weitere Kandidatin, die mal im Dschungel war und jetzt wieder mega Schlagzeilen macht, ist Patricia Blanco. Sie schafft immer wieder neue Wege, ihren Vater zu blamieren. Ihre, Wir kennen sie ja alle aus Adam sucht Eva. Alles klar? Oh ja, klar. Jetzt bin ich gut drauf, Mann. <lacht> wir kennen sie ja alle aus Adam sucht Eva. Da hatte sie ja ihren wunderschönen äh, operierten Körper gezeigt. Und jetzt, Schocknachricht. Die Brustwarzen sterben ab. Was war das Erste, an das ich gedacht habe, als ich dieses Bild von den Brustwarzen gesehen habe? <lacht> Würdest du es essen? <lacht> das wäre doch eine <lacht> Dschungelprüfung für nächstes Jahr. Das sind die abgestorbenen Brustwarzen von Patricia Blanco. Aber wir... Du kennst mich ja, ne? Ja. Und du kennst meine, meine Connections, ja? Und deswegen habe ich meine Connections spielen lassen und die ja. abgestorbene Brustratze von Patricia Blanco dabei. Ich muss mich mal kurz hier legen und mal schauen, ob du sie denn... Oh, warte, sie ist noch ein bisschen... Also hier, wenn man mal guckt, ist das ist... Die abgestorbene originale Brust war von Praticia Blanco und jetzt Dschungelprüfung. Chris, ist in der Dschungel, also wie wenn du im Dschungel wärst, du musst jetzt mal, äh, wir können uns auch teilen. Ja, Chris, komm. Kann ich komm, nicht. Komm, ich helf dir. Kann ich es nicht. Dir. Aber nein, nein, nein, lass das nicht, bitte. Nein, oh, nein, nein, nein. Die ist entzündet, da ist noch, da ist noch das Alter drin. Da ist Eiter drin. Aber, aber lass versuchen. Mh. Mh. Mmh. Fürs Team. Und er ist schlecht. Der sieht da so was Weiches raus. Er mag das nicht. Ah, Patricia, danke. Schon ein bisschen eklig, ne? Warum, warum muss man das so breit machen? Du treten? hast ja noch was am Bad, ja? War es äh, Saft von ihr oder war das. Äh, Alter. Alter, ja. Äh, warum muss man das so breit treten, wenn man, wenn man so eine Krankheit hat? Weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, äh, man kann die Brustwarzen retten, indem man von den Schamlippen neue Brustwarzen bastelt. Ich frage mich, ob man aus ihren Schamlippen auch ein Gehirn bauen könnte. Ich glaube, das wäre ein bisschen wichtiger. Wo wir schon bei mangelndem Gehirn sind, können wir auch direkt zum Bachelor übergehen. Hast oh. du, ich möchte direkt damit anfangen, das Highlight der aktuellen Folge. Hast du den Liebesbrief, Liebesbrief von Janine <lacht> Christine gesehen? Also, beziehungsweise ah. hast, hast, hast. Sag mal. Du magst Fremdschämen, ich, ich, ich mag's nicht, ah, doch, ich, ich ertrage ich, es ich nicht. Ich habe es genossen. Also Ich das habe ja nicht. ganz oft Fremdschämen, aber ich habe es genossen. Es war richtig so Ich, oh, ich, ich, ich habe es fast nicht ausgehalten. Ne? Ich frage mich, ist das gescriptet <lacht> und die ist eine großartige Schauspielerin oder ist die wow. Oder ich will doch hier auch keine Menschen Ich schreibe ja. hier mal kurz einen Brief. Ja. Zehn Seiten später. Ja. Was hat du denn da reingeschrieben, außer ich finde dich toll und nett? Aber wie fandst du Lieber Daniel, <lacht> ich warte, ich habe den Originalbrief hier. Ich glaube, meine, meine Familie würde dich mögen und vielleicht bist du auch irgendwann Teil davon. Das ist, ist auch das Wichtigste für einen Mann beim ersten Date, dass ja. die Familie ihn sehr Was hat er mag. gedacht in dem Moment? Ähm, Geile Sau. Shut Up and Sleep with Me hat er sich wahrscheinlich gedacht. Oh nee. Na, wobei der der der K K Knutsch Bachelor, der, Knutsch Bachelor der, der würde auch mit dir durchgehen. Wie fandest du denn aber die Reaktion von äh, Celine, nicht Selin? Wie heißt sie denn? Karina. Hier mit Tattoo. Tattoo hm? Tattoo. Schwarzarm. Schwarzarm hat gesagt. Ähm, <lacht> Schwarzarm war richtig. Entschuldigung, ich? böses Wort. Biep. Achso, bringt nichts, wenn ich danach Biep sage. Ja, nee, nee, ne, danach nicht, nee. Ähm, aber die war richtig, äh, so, die war richtig eifersüchtig, war? Ja. Ich glaube, weil äh, sie gesehen hat, dass äh, sie schreiben konnte, die andere. <lacht> <lacht> ja, aber was für ganz viele ja auch für RTL das Highlight war, was man 400.000 Mal in ja. dieser Folge gezeigt hat, war... Er wollte da kurz handgreiflich werden und sie dann auch noch mal eine rein. Oh, ich habe überlegt. Ich glaube nicht. Ich, äh, wie hättest du reagiert? Ich hätte angefangen zu weinen. Ich hätte ihr eine reingezogen. So ja? Ich, ja. Ich bin für Gleichberechtigung. Stimmt, wollen doch alle. Wollen doch alle. Wollen doch alle. Ist, ist doch, ist doch. Ich finde es eher. Ähm, macho mäßig, wenn er nicht zurückkommt. Genau, genau. Stellt er sich ja dann über die Frau. Ja, er denkt dann so, ja, ich bin doch ich viel bin stärker. Stark. Ja, aber also, ist, ja nee, nicht. Das ist ja nicht. Ist ja ne? nicht. Aber ähm, ist schon krass. Äh, also, die Kleine hat schon ganz schön reingehämmert. Alter! Mit ihren 50, Alter. 50 Kilo plus 10 Kilo tippen. Ja, also, ja, Alter, ey, aber, aber die hat richtig zugehauen. Das Auge sie ist... hat auch so dreckig angefickt mit Haare nach hinten und BAM! Ja. Und das Auge angeschwollen <lacht> und blau, ey, das war richtig krass. Ey, das, das, er guckte nur, er guckte ja nur so... Ja. War ganz unangenehm ja, und alle ja, sehen das ja, auch noch. Ja. Ey, es ist wie er richtig. Weggeschellt wurde er erst ab jetzt der Schellen-Bachelor, ja, Da hat man jetzt offiziell einen Schellenbachelor. Aber er hat eine gute Reaktion gehabt. Muss ich jetzt in Deckung gehen? Das ja. war auflockernd, fand ja, ich in Ordnung. Das war doch, war richtig. Weil er musste das, man musste das ein ja, bisschen. Heirat, ey, was, heirat was, ihn krass. doch, so wie den ihn verteidigst. Ja, mach ich auch. Und ey, auch. mit mir würde er knutschen. Meinst er du? Blondare. Aber jeles, die war, die war ja ein bisschen pisst auch. Das, das Date hat ihr nicht gefallen, gar nichts hat ihr gefallen. Dachte sie eigentlich, er kommt mit einem fliegenden Teppich oder? oder? Das, hätte, das hätte besser gepasst, oder, was? oder ist das fucking Racist jetzt gewesen? Ja. Wie findest du denn, dass sie das gemacht hat? Also ich, ähm, oh. also ey, ist asozial. Punkt Ende aus. Mhm. Finde ich wirklich. Kannst du? Ist asozial? Ähm, ist heißblütig gewesen. Ja, nee, ist asozial. Das ist wieder. Ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Nein, Mann, ja. hast du nicht. so. Ich bin heißblütig. Ich, ist es so in meinem. Ja, das. Äh, äh, äh, also okay, er hätte sie nicht, er hätte sie nicht knutschen müssen. Okay, vollkommen. Mhm. Aber ich. Wie fandest? Wie fandst du, hat er den Move gemacht, den Kuss so? Gib äh, mir so? äh, mal kurz <lacht> oh, das war war Aber, Aber oh. findest du nicht, dass er immer komisch küsst? Er macht immer so. Oh. Oh, will oh, also, also, essen. Ist bisschen, ist bisschen too much Alter, ja, aber, komm, für den ersten Kuss. Ja, aber das ganze Ding ist. Aber sie, ich kann ihn auch verstehen, Mann. Sie ist doch so. Hm, ja, Kuss war. Hm, ja. Also so, so von der, von der, von der kommt nichts so, so mega Emotion. ich glaube, so ist sie einfach. Aber ich als Mann könnte damit ich auch glaube, nicht umgehen. Okay, was ist denn jetzt? Was ist, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, du glaube, kannst weil ja sagen, Geheim gar nicht auf den stehen, alle. Die, die, wenn, wenn er nicht der Bachelor wäre, würden die ihn doch äh, angucken von oben und sagen so Junge alter lauf weiter. Gerade ja, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube gerade Samira ist so eine. Oh ja. Die ey, ich glaube kein Wort. Alter. Nee. Wenn die in den Raum kommen ja, und sagt es genau, morgen ist schon gelogen, obwohl es morgen ist. Naja auf jeden Fall sind, ja, wir, genug geredet. sind wir sind wir gespannt wie es weitergeht. Ja. Ja, was der Schellen Bachelor macht. Maxim ja. ist drinne geblieben. Ähm. Pass auf ich mache jetzt Moderatorenschule. Ja. Also die aktuelle Bachelor Folge war ziemlich super. Was war noch super in der vergangenen Woche? Der Super Bowl. Hast du geguckt? Ich habe geguckt, auf jeden Fall habe ich geguckt. Bis kurz vor dem ersten Viertel und dann bin ich eingeschlafen. Ja, sehr gut. Weil, weil Montag äh, war dann doch sehr früh morgens, muss ich <lacht> ja, sagen. Ja, Montag ist immer sehr früh morgens. Können die Amis das nicht zu einer vernünftigen Zeit machen, ja. dass wir Europäer das gucken können? Ja, es interessiert oder, sich. Äh, oder Make am, besten, great again. am besten würde ich es finden, wenn sie die Halbzeitshow direkt am Anfang machen ja. würden. Und den, den, den doofe Stringer herum nicht Spiel, das können wir weglassen. Ja. Also ich habe geguckt, also die Halbzeitshow, ja. weil alles andere interessiert ich mich hab nicht. Ich habe die Halbzeitshow auch geguckt, ja. Und Was das, sagst du zu äh, ja? Justin? Ja? Justin Timberlake. Was sagst du? Justin Timberlake, Mega-Entertainer. Ja. Mon Selma Löf Niveau würde ich fast sagen. <lacht> ja. Aber. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Mon Selma Löf. Ach ja, Mon Selma Löf. Der gute ESC-Host aus Sweden. Genau. Ähm, fast das Niveau erreicht. Ja. <lacht> <lacht> Super Choreo, muss ich sagen. Ja. Alles cool. Ich fand ein Problem hatte ich. Ich fand die Musik nicht so gut. Das ist das Problem. Die, du magst deine Songs nicht? Ich mag die Songs, aber I Got This Feeling. Inside, Inside my, my bottom. Bottom. Das ist halt schon 70.000 Mal ja. gehört. Das war dann ich, so ich, ich kann Rock your body nicht mehr hören. Dim dim dim blick dim dim dim dim blick dim, dim, dim, dim, dim. blick mehr ist ähm, das war das Problem er hat einen Song hatte. aus seinem äh, aktuellen Album gespielt direkt am Anfang äh, mit Robles, ja auch sagen ne? warum ja. weil das auch der einzige ist der gut ist auf dem Album oh hast du gehört nein ja also ich glaube es sind 16 Lieder drauf sechs davon sind in meiner Playlist irgendwie so drin weil so ein bisschen Supporten und mm, mm. man muss ja auch mal was Neues hören mm, ja aber enttäuschend leider Echt, ja? ja ist nicht alle nicht, alle großen Songs nicht die, dieses Senorita Niveau von damals nee und, und auch nicht nichts mit Future Sex Love Songs mm. also ich glaube da kommt er nicht mehr ran just Timberlake ist quasi der männliche Lady Gaga. Oh uh, ja, Lady Gaga, jetzt meine lieben Freunde, meine lieben Little Monsters, ihr müsst ganz stark sein. Lady Gaga hat bekannt gegeben, dass sie ihre Europatournee absagt, weil sie ganz doll krank ist. <lacht> du sagst nicht, das so, als würdest du das nicht glauben. Nee, also ich glaube das natürlich, aber ähm, ich habe auch den Artikel gelesen, das war irgendeine Fantasiekrankheit, also hat es angehört, wie so Fantasiesprache, ja, aber ähm, böse Zungen behaupten ja, dass sie die gleiche Krankheit hat wie Yvonne Catterfeld und die ähm, DSDS Allstars, als sie auf Tour gehen wollten und keiner die Karten gekauft hat und jetzt... <lacht> <lacht> und und äh, behaupten die Leute, ja, dass das, dass das so ist bei Lady Gaga, aber die weiß ich nicht. Also <lacht> nee, Ich, nicht ich finde, jetzt ist es das zehnte Jahr in Folge, wo sie Pokerface singen müsste im, im Konzert. Da hätte man doch eigentlich nochmal eine Karte kaufen können für 130 Euro. Anscheinend, aber jetzt ist sie krank geworden. Naja, hat man halt länger Zeit, sich eine Karte zu besorgen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Deswegen Little Monsters durchhalten, sie kommt bestimmt irgendwann wieder. Von wem man sich auch keine Konzertkarten kaufen kann, zumindest in Deutschland, sind die... So habe ich früher mal gesungen, als ich in den Keller gegangen bin, als ich noch kein gutes Englisch konnte. Als du noch keine Eier <lacht> hattest. <lacht> Nee, hast du früher auch gesungen, als du in den Keller gegangen bist? Aber darüber wollen wir gar nicht reden, wir wollen über Spice Girls reden. Ne? Keller haben wir andere Sachen gemacht mit unserer mm. Familie. <lacht> Alle wieder da? Alle? Alle? Alle? Auch Gary Helleville? Alle. Alle. Victoria Beckham, Emma Bunton Victoria? Die Schwarze. Melanie? Die Schwarze. <lacht> Wieso? Die, die Schwarze, die heißt die Schwarze. Entschuldigung, Mann, wie heißt die? die war ich früher verliebt. Melanie C. Mel B. Ach, Mel B. War ich verliebt. Mel C. Ja. war ich nicht verliebt. Nee, Sporty Spice fand ich immer ganz gut. Ich überlege gerade, wie ihr Song war, den ich so gut fand, aber mir fällt er nicht ein. Ja, ich auch nicht. Kein Mensch kennt den mehr. Ja, jedenfalls äh, gehen nicht auf Deutschland-Tour, nur in England und Amerika. Und glaubst du, sie kommen zur aus, aufgrund der Liebe zur Musik zurück? Oder ja, das na, Geld alle? Nee, ich glaube nicht. Nack. Glaubst du, Geld ist alle? Die sind doch alle nee, erfolgreich. Keiner. Keiner? Victoria Beckham. Weil, dann, weil dann kommen sie wahrscheinlich wegen dem Geld wieder. Nee. Was denn jetzt? Nee, ich glaube, die, die, die sind jetzt reich oder nicht? Nee. Also dann kommen sie wegen Geld wieder. Ja, ach. Ich sehe, du bist richtig involviert ich bin, in ich bin, Thema. Ich bin, dieses Thema. Dieses äh, Thema ist auch sehr. Ballert mich um. Ballert mich richtig naja. weg. <lacht> das ja aber. Sollen wir ein einfach nächstes Thema? Such dir noch eins aus. Vielleicht hast du irgendein ich Thema, was, da, was, was viel Liste. interessanter ist. Hm? Zum Beispiel so Kinder. Kinder, ja. Kylie Jenner hat ein Kind gekriegt. Kylie Jenner, Mann. Zwölf Monate hat sie gebraucht. Nee, neun. Wie ein Elefant. Ja, neun Monate verheimlicht worden finde ich auch wieder das perfekte wie das? ja finde ich auch wieder das perfekte Beispiel dass immer ja unsere nacktfotos und das video und so das wurden im internet geleakt und das sollte man gar nicht sehen unsere party die so als privat und dann aber neun monate wird nichts von dem kind geleakt nee, warum noch kein ja. Mensch erzählen alles was geleakt wird von den gedächtnis ist, alles, alles, ist hier, alle, alles hier liebe bild äh, ein foto aber bitte nicht <lacht> veröffentlichen so ähm. ja was ist denn was ist denn da los und hast du gehört wie das kind heißt ja, Rainy Weather oder so. Richtig. Stormy. Stormy Webster. Stormy. Und da musste ich, ist natürlich ein bisschen un, unpassend gelegt, denn jetzt wurde doch auch bekannt, dass äh, Donald Trump eine Sexaffäre mit einer Pornodarstellerin hatte, die Stormy Daniels heißt. Nein! Doch! Ist es vielleicht ein und derselbe Mensch? Neun Monate zurück. Rechne mal. Ja. Oder drei Monate drauf. März, April, Mai. Mhm. Sie ist im Mai schwanger geworden. Ja. Seit wann ist sie mit äh, dem äh, Vater des Kindes zusammen? Ähm, oh, wie lange lässt man sich da Zeit in der Generation? Ge halbes ge Jahr? Halbes Jahr, das klingt gut. Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Hm. Halbes Jahr, hm. ein Jahr oder ein Monat? Hm. Da hast du dich ein bisschen verraten. Ein Monat, Alter. Krass, ne? Ah, das ist ja, aber vielleicht ja. ist es die wahre Liebe. Jetzt. Erstes Date, erzähl mal, wie ich das da abgelaufen sein könnte? Also ähm, er holt sie ab und dann fliegt er mit dem Helikopter mit ihr über Miami ne? und ja, ähm, sagt dann zu ihr so, guck mal hier links und rechts und so und dann seine Sidebitch ist dann auch noch dabei ja. und dann danach ähm, schmeißt er die Sidebitch raus und ja. äh, geht dann mit der richtigen auf äh, einen Ballon und äh, schläft dann da und... Ähm, ihn ins Brötchen? Würstchen ins Brötchen oder nicht? Richtig, bis zum Anschlag. Mit und dann? Komplett äh, direkt geschwängert. Ja, und wie macht man das? Ja, genau. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, mega spannende Woche. Und es kommen noch so viele Sachen auf uns zu. Jetzt äh, geht es, äh, ja, ja, mach ruhig weiter. Ähm, geht es auch wieder los mit Take Me Out, neue Staffel. The Biggest Loser, neue Staffel. Auch immer für einen Lacher. gut. Ich dachte, das würden die Leute gerade schon gucken. <lacht> Wenn ihr euch auch auf mehr Videos von uns freut, oh. dann aktiviert die Glocke. Klickt auf den Daumen. Und vor allem auch auf den kleinen roten Abonnieren Knopf. Wir haben euch alle ganz doll lieb und deswegen sagt Andi jetzt Piep, piep. piep. Achso, piep, piep, piep. Und niemals vergessen, shine on.